Hallo meine Pokefreunde und poké zur mittlerweile vierten Folge von Pokémon Blau. In diesem Video werden wir nicht nur den achten arena machen, sondern, das ist so ein kleines Tutorial, kann man auch ansehen, werden wir heute Missingno äh, begegnen und damit unsere Items vermehrfachen. Ähm, ich werde euch das zeigen, und zwar müsst ihr als erstes das 6 -E Item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6 -E Item ist das -E Item, was wir für vier Wochen wollten in meinem Fall jetzt erstmal den Meisterball, weil das ist am sinnvollsten, finde ich. Was ihr dann tun müsst, ihr müsst mit diesem alten Mann hier reden und dann müsst ihr auf Nein gehen, wenn ihr euch das, äh, damit er euch das zeigt, wie man Pokémon fängt. So, das macht er jetzt eben, zeigt euch, wie man Pokémon fängt. Bla bla. Was ihr danach machen müsst, ihr braucht auf jeden Fall Fliegen und Surfer und ihr müsst zur zinomo insel schon mal gewesen sein, um diesen Glitch auszuführen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das leider noch nicht machen. Ja, ohne, ohne ihn zu schwächen, kann es aber fangen. Super, ziemlich schlau. So, und danach fliegen wir mit unserem Towers zur Zinoberinsel, Cinoberinsel, äh, Und nun werden wir hier, genau hier am Rand surfen. An dem Punkt, hier wo wir jetzt surfen, sind wir. Zum Teil noch in der Stadt, wegen ein äh, Sprite sind wir doch teilweise in der Stadt, aber teilweise auf der Route. Und äh, unser Sprite wurde ähm, vorhin ähm, ersetzt durch den alten Mann. Und das Spiel ist dann irgendwie für so ich kann es nicht genau erklären, aber ich versuche es so teilweise zu erklären. Das jetzt keine Ahnung, was jetzt kommen soll für Pokémon. Deshalb kommt jetzt nämlich ein Mistingo äh, Manchmal, im seltenen Fall kann auch ein anderes Pokémon kommen, wie zum Beispiel ein oder so. Aber normalerweise kommt eigentlich im Signal. Kann wenig nicht dauern. Okay, komm, das muss jetzt sein. Missigno. Da, da haben wir's. Okay. Denn eine Funnel kann da auch äh, Level 100 irgendwas sein, ja. Ist jetzt ist es gerade Level 0. Das x Blubblub. M -bl -bl -bl -bl -bl -bl. das ist mein Ich würde euch raten, das nicht zu fangen, weil da das könnte sehr schlimme Dinge mit eurem ähm, Spielern tun. Jo, dann können wir wieder land und dann könnt ihr sehen, euer Meisterball in meinem Fall wurde vervielfacht. Das hat jetzt eine komische Anzahl dort, aber es weiß nicht genau, wie viel das jetzt ist, aber es ist sehr viel. Kommen ein paar mehr kommen wir schmeißen mal hier so fünf weg. Was haben wir dann? vier stück okay warte was ist denn wenn wir jetzt hm? nein ich nicht, nicht äh, benutzen, sondern was ist wenn ich jetzt eigentlich auf Müll gehe und dann schmeiße ich alles weg hier alles wegschmeißen was denn habe ich dann noch mal noch was nee es ist oh schade hm. gut aber das ist natürlich schieten okay das ist entschieden aber das würde das viel viel zu einfach machen wenn ich jetzt die ganze Meisterbälle hätte deshalb huh, machen wir das nicht willst nur kurz zeigen das ging ziemlich schnell ich weiß um, und zwar werden wir jetzt den siebten Arena-Leiter machen. Ich habe bei the way, nicht trainiert. Ich dachte mir so, nee, ich bin jetzt faul. Ich mache das jetzt nicht. Ich kämpfe jetzt einfach so gegen den ähm, Arena-Leiter. Unseren letzten. Denn jetzt auf einmal ist er wieder da. Mhm. Kann das nur sein. Aber ist er wieder da. Haben wir den gerettet? Nee, oder? Der arena von Vertania City ist zurück. Genau. Yeah. Hey, warte du, champion SP? nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Ventaner City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Ja. Yep. Oh, oh Boden-Pokémon. Ähm, Leitung? Giovanni. Besser, Gary war ich schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist irgendwie so ein kleines Rätsel, Puzzle, Ding, irgendwas. Was kann ich, oh, ich kann nichts tragen. Du kannst nichts tragen, du kannst gar nichts. Ja, ich habe auch unnötige Items gerade bei mir, das sehe ich gerade. Was macht X hier eigentlich? Mhm. Das hatte keinen Effekt. Okay, keine Ahnung. Um. Was ist das für eine TM? Metronom, okay, das. Äh. Was ist das für eine TM? Solarstrahl. Ah, kann ich hier irgendwas wegschmeißen? Irgendeine. Ja, ich bin jetzt nicht vorbereitet gewesen mit meinem Inventar. Oder beim Beutel ist mir jetzt auch egal. So, weg damit. So, nimm's mit. Mit Leber, das war's wert. Gut. Ähm. Um, okay, der Bekämpfung. Der Stil. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Das Rätsel hier ist aber. Das, die Arena hier ist aber nicht sehr schwer. Ich würde auch. Ja, ehrlich gesagt gerne mit den anderen kämpfen Mann ich kann nicht mehr rennen ah, das das stresst mich gerade wenig okay ähm wie gesagt er ja, hat ziemlich starke Pokémon alle auf jeden Fall werde ich aber Auf jeden Fall... Also, doch ich denke ich werde noch mal bevor ich die nächste Folge mache trainieren das wäre ziemlich wichtig und zwar kämpfe ich noch mal gegen die ganzen Trainer am See ich habe den Halt den, den Halt verloren ja yeah. Da oben ist auch schon vorbei, aber ich will nochmal hier durchgehen. Okay, Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Und dann werde ich auch privat die anderen nochmal trainieren, dass sie halt alle mindestens Level 45 sind, denke ich mal. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich sag euch, das wird Spaß. Ist down. ein dick dreh das ist auch easy ja mit größer ist man ja also mit Toddruck ist man ja eigentlich auch ziemlich gut aufgehoben mit wasser tacke machen das ist nämlich sehr effektiv meistens und ja aber ich wollen ja noch andere Pokémon, das werde ich gleich sehen. Mir gehen die Pokémon aus. Der nächste auch mal. Kiai! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Okay. Kiai. Wie gehört. Ein Machollo. 40 Machollo. Das sind Ewigstein drin oder was? Mein Gott wäre es shiny würde ich es verstehen aber nicht sind nicht shiny also Hau ab. du bist schon der Hau ab. So. ein marschel jetzt hat aber mal ein jetzt werden das ist unterlevelt nee ist sogar nicht krass ja wenn man das tauschen kann wenn man es tauschen kriegt man ein macher mal raus Yay. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Yay, yeah, Level 46, das wird uns ziemlich weit helfen. Denke ich mal. Meister, verzeih mir. Aber ich glaube, die sind alle nicht mal von die Rocket. Die sind einfach nur Leute von der Arena. die einfach so halt in der Arena, Arena sind halt. Selbst den Giovanni gar nicht kennen kann das sein. Ein Rio. Ach, kommt, ey, Leute. Ihr seid langweilig. Richtige Langweiler, komm. Die haben wir raus. Aqua-Knarre sollte schon reichen. Oder auch nicht. Doch, ich würde schon sagen. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Dann muss es oben weitergehen. Halt okay. Stimmt. Ah, genau. Muss man nochmal rumgehen. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle. Ich besiege dein Schicksal. Okay. Ein Schicksal, dich zu besiegen und dir in Orden zu schnappen. Ja, das ist ein tolles Schicksal. Drei Pokémon. Och, Maschok, und und mal Wetten? Oder vielleicht noch ein Rihon dazwischen? Komm, mach einfach da dann. Schaut nicht mehr. Wetten, gleich geben wir noch die AP aus. Das wäre das ja. Ich weiß, ich kenne jetzt die ganze Zeit nur mit äh, Tortog, aber das ist halt ziemlich gut mit Tortog zu Man kann auch das ganze Spiel einfach nur mit seinem Starter oder zum Beispiel mit Tortog. Ich habe es mal geschafft, das ganze Spiel einfach nur mit Tortog äh, durchzuspielen. Das war zwar am Anfang sehr schwer. habe Hilfe von anderen Pokémon gewonnen. Aber die Liga zum Beispiel, die kann man einfach mit Level 50 äh, Tortog einfach reingehen und dann tschu, alle daumen. Aber ja, in der nächsten Folgen werden wir das Spiel auf jeden Fall schon ähm, abschließen können. Ich werde viele, nicht mehr als fünf. Das kann ich euch sagen, aber es gibt ja noch Boni-Episoden, wo ich zum Beispiel die Sprites angucke und all das habe ich aber schon erwähnt. Habe ich noch mal erwähnt, weil warum nicht? Oh, wie langsam das ist, oh, habe ich ganz vergessen. Ist richtig langsam hier das Drehen. So, machen wir mal kurz und das auch schon. Giovanni. Wir können uns ich können es gegen den Kämpfen auch sagen, machen wir auch mal kurz ob man Bummern. Hab ich habe ganz normalen Trainer oder? Nee, ich habe keine Trainer mehr, glaube ich. Egal, komm, kämpfen wir! <lacht> Willkommen in meinem Geheimversteck! Hier wollte ich das Team Rocket wieder verstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnaden. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Und da kämpfen wir gegen unseren letzten Erinnerer. Giovanni. Mit fünf Pokémon. Der Raus. Der will jetzt der will jetzt richtigen Kampf haben, ja? Der, hat ke der macht keine Spielchen, mehr, ich sag dir, der macht keine Spielchen. Mehr. Aber ich auch nicht. Und daher ist man jetzt down. Ein dick die. Ach komm, der hat gleich Pokémon wie die anderen, oder was? Der hat er noch mal alle pokémon in der Arena nur mit einem Level. Wow, Gott, Oh nein, ich habe Angst, ich weiß jetzt sterben. Oh nein, Hilfe. Für die Triege sieht die so ein bisschen klein aus. Ja, Level 47. Nido Queen. Uh, okay, jetzt habe ich ein wenig Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist sogar noch Nido King. Das kann gut sein. Ich schlag mal hier Sch Schillwumme rauf. So. Ach, Kratzer, das will ich nicht geben. Oh, ich hab mehr erwartet, Mann. So schwach ist er auch wieder nicht. Bis. Ja. Mega Block, was soll der Müll, Alter? Geh weg. Nein, da heiß ich doch jetzt nicht, oder? Nein, kein. Oh, gerade noch. Okay, gerade noch so nice. Ich muss auch mal heilen, denke ich. Ja, ich wusste, dass er nie Ich level, ich level, ich level. Oh boy. Ich hab, ich hab nichts mehr zum Halten. Ein Hypertrank, ein Hypertrank. Immerhin etwas. Oh mein Gott. Du, du, du, du, bist du, Problem für mich auch mit deinem -Block. Kannst du, du, du, Ausgewichen, okay, wird eh nichts bringen, das sage ich dir, mein Freundin. Komm, geh nicht down, geh down, nein! hornattacke oh, jetzt nervt er mit hornattacke Aber wir haben ihn, wir haben ihn. Noch ein Pokémon hat er. Was hat er? Was hat er? Was hat er drauf? Was hat er drauf? Ritteros, Ritteros, nein, Ritteros. Fun fact, das ist das erste Pokémon, was jemand skript wurde. <lacht> Level 50. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Alter. Level freaking 50. Okay, es ist down. Zum Glück, Alter. Okay, Level 48. Das habe ich mir aber auch verdient. Nice, nice, alle Orden. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens, Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit, mit in deinen, dein Pokémon-Liga-Abenteuer. So, okay, sorry. 47, was Geofis... Wow. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Aha. Okay, Leute. Damit ist die Folge noch gleich nicht zu Ende. Loy. Ich nicht mal zu Ende. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch mal nach links und besiegen schon mal Gary. Den kann man entweder am Anfang gespielt, sondern am Ende gespielt, so wie jetzt. Äh, besiegen. Ich habe mich jetzt so entschlossen, den wir am Ende zu besiegen, wegen den Leveln. Das können wir am Ende gut gebrauchen das machen wir dann auch äh, erstmal heilen dankeschön wir würden gerne heilen Yay, heil bitte. dankeschön bip, bip, bip, bip, bam, bam, bam, bam. nice gut ähm, dann möchte ich auch gerne freunde haben vielleicht können wir auch in der Siegestraße leveln das wäre auch natürlich nice und bevor ich es vergesse ich hoffe der ich hoffe der shop bitte hat der shop was bitte hat der shop schutz Schutz und Heilung. Nein, hat nicht. Okay, ich fliege noch mal kurz zurück zur Zinoma-Insel. Stimmt, haben die ja jetzt eigentlich auch. Ups. Haben die da ja jetzt eigentlich auch mein Fossil fertig? Ich guck mal kurz eben nach. Das haben wir nämlich auch noch da abgegeben. Das müssen wir mal nach nachgucken. Da müsste das eigentlich schon fertig sein. <lacht> So, du da, gib mir mal Items zum Beispiel. Hypertränke, kannst mir ein paar verkaufen, mein Freundchen. Kann nichts mehr. <lacht> Ey, das Spiel ärgert mich immer wieder. Immer wieder ärgert mich das Spiel. Okay. Wir werden, denke ich, gern wieder aber noch besiegen diese dieser Folge. In der nächsten Folge uns auf den Weg machen zur Siegestraße. Das Ende ist nah. Nach der Siegestraße sind wir, by the way, schon bei der Liga. Nur so. Was brauchen wir denn nicht? Eine Superangel brauchen wir nicht. Türöffner brauchen wir nicht. Die VM brauchen wir nicht. Ne, die öffner brauchen wir nicht und das reicht jetzt. So, reicht das erste. Okay. Ich weiß, ich verschwinde gerade ein wenig Zeit für die Folge, aber ist mir jetzt egal. Okay. Einmal ein paar Hypertränke kaufen. Hä, hey, ich habe aber noch voll viel Geld. Nein, komm. Hyperbälle brauchen wir jetzt. Moment, komm, ich... brauchen mal ein paar, warum nicht? Warum nicht? Wenn wir zwar noch nicht brauchen, will ich eigentlich für mit YouTube benutzen so, aber ja, egal. Hypertränke sind immer nützlich. Topschutz können wir mal viermal kaufen, denke ich, oder kommen wir kommen noch einmal. Nein, einmal kommen noch kaufen. Ja. Okay. Hyperheiler vielleicht dreimal oder so. Ist nicht, ist ziemlich nützlich. Okay, aber fürs erste Reicht es denke ich mal. Komm, wir wollen jetzt gegen Gary kämpfen. Äh, Na nicht was ja. City, genau. Was auch noch, links haben wir ja gerade gesehen der Karte. Ist in der Weg. Yay! Nicht herunterspringen, so hier hoch. So. Mm -mm -mm -mm -mm -mm. Ich stimmt, hier kann man Kopflos oder sowas bekommen. Aber das Mal brauchen wir nicht. So. Noch ein Pokémon, was in 5 oder so ist. Ein radfratz will uns noch stören. Hallo Radfraz, willst du Hallo YouTube sagen? Hallo YouTube! Okay, dann darf jetzt gehen. Okay. So, und nun, bevor ich kämpfe, möchte ich noch ganz kurz speichern. <lacht> speichern. Saves jetzt setzen. Yeah und go. <lacht> Was, Mike? Was für eine Überraschung! Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon Liga, oder? Hä, hey, warum ist er denn zurück? Egal. Du besitzt auch Alolan? Das ist cool, Mike. Ich werde mich für die Pokémon Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Okay. Er ist immer uns immer einen Schritt voraus. Sechs Pokémon hat er sogar. Ein Tauboss? Was ein Fake! Oh, dieses Level! Holy! Komm, Relaxo. Ich nehme mal Relaxo. Da hat er ja jetzt Blizzard. Vielleicht bringt das was. Blizzard fünfmal nur? Oha. Krass. Machen wir aber trotzdem. Blizzard! Wow, oh, das macht richtig viel Schaden. Sehr effektiv. Dachte ich mir. Hab ich ja wie gesagt nicht so wirklich im Kopf alle äh, schwächnet Stärken. Aber nice, okay, Taubos haben wir down. Relaxe, hast du ja richtig benignet, die Erfahrung. Rihorn. Mir kurz Rat rausholen. Satze kann doch auch mit Rankenhieb raushauen, oder nicht? So sehr effektiv. Ja. Ja ist es. Ja man! Ja man! Ha! Ich brauche ich kein für Garados. Da können wir auch gleich bleiben. Was hat's? Was ist sehr effektiv? Ich weiß nicht. Ich würde aber sagen, Na komm, komm, wir bleiben jetzt. Ähm, Giftpuder, wenn man jetzt vergiftet ist und immer wieder Schaden bekommt. Silberblick. Ach geh mal weg mit deinem Blick, Alter. Und so schade, dass der sehr schwacher Angriff benutzen. Und ja, mein, unser Pokémon werden wir in der Siegelstraße bekommen. Äh, habe ich gerade wirklich zu so viel angenommen. Uff, das ist nicht sehr gut. Oh, die Folge ist auch schon zu Ende. Was mache ich denn jetzt? Komm, Skruto, mach einfach fertig. Mach ihn fertig. Okay, Vergiftung. Schadet ihm. Bis kommt beißen. ausgeglichen aber Vergiftung schadet ihn trotzdem. Und da ist er down. Okay, nice. Ein weiteres Down. Fucano... Ja, da bleibe ich erstmal. Und das ist kein Fukano. Was später doch zum Arcani wird bestimmt. Aber da ist er einfach down. Easy. Nice. Simsala, Sander, Sander kann da raushauen. Sander kann da glaube ich raushauen. Was ist das jetzt? Ein volles Pokémon? Ich weiß nicht genau. Ich habe mich nachgeguckt. Ah! Ist ja echt viel los heute in der Folge. Finde ich. Erdbeben, mach Erdbeben. Genesung. Boah, das hat ja aber echt viel gebracht. Mach ihn down, mach ihn da. Oh, Schlitz ihn kaputt! Nein! Oh, ich hätte wissen müssen, dass er Genesung macht. Oh. Aber mach Schnitzer. Oh! Nein! Mach ihn down! Oh nein, Psychstrahl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich leb noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Aber ja, nicht mehr. Haha. Ja, ha. hm. yeah, Level 43 mit Sander. Das ist nice. Bisa Flor. Gelachse okay, mit Blizzard. Okay, sorry. Ups. Das wollte ich gar nicht. Was auch immer passiert ist. Blizzard! Gelachse, du schaffst es. Nein, Der Levelunterschied! Level 53. Was zur Hölle? Als ob. Mach ihn down! Mach ihn doch down! Alter, Alter, nein! Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss heilen. Das ich wechsle mein Pokémon aus, zu so Skröte. Ich weiß, es ist dumm. Ich weiß, es ist dumm, aber trotzdem. Mach ich, ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Nein, nein, nein! Okay, das war doch dumm. Ich glaube, es ist so underleveled, oder? Ich versuch's, was? Oh, er überlebt, überlebt, okay, nice, äh, äh, Windstoß! Äh. Mach ihn down, mach ihn down, oder zumindest viel Schaden! Volltreffer war das nur? Das hat keine Wirkung. Windstoß! Mach ihn down, Taubos, komm schon! Thank God! Oh, ich hab's durch. Level 40 für Taubos, das hab ich mir, das hab ich, das hab ich, ich verliebt. Yes, yes, yes! Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon liebe vorbereitet. Mike, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch dessen bewusst, dass jetzt die Folge, die mich sendet. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen der 40. Folge. Wir werden auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen endlich das Spiel durchmachen. Halloja, das am Ende wird es auch nochmal knapp in, der, in den Leveln. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Wertung, das würde mich freuen. Kommentieren könnt ihr auch gerne, ähm, Abo Abo lassen, falls das erste Video von euch, äh, von mir ist. Oder ihr einfach noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Ähm, nächstes Video euch schauen, das wird vielleicht irgendwo verlinkt sein, falls es schon draußen ist. Ansonsten haut rein Leute und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pokémon Blau. Haut rein und ciao.